I see Lord Help me! Help me! Where are you? Where Help me! Execute me! Execute me! Peter! Peter! Peter Peter why? Ja, why Alisa? Oh mein Gott! Dieser Axt, ich hab gesessen, ey. Ich habe da keinen Blickwinkel drauf gehabt, Mann. Ach Mann. Oh. Ja, man. Die haben halt da gekämpft, Mann, ey. Ich auch so direkt rein. Aber ich hätte da auch rauslaufen sollen. Aber, Aber das schreibe ja. auch wunderschön. Ja. Scheiße.